Und in der Tat hatten wir schon eine kleine Diskussion zum Thema Sabotageangriff auf Nord Stream auf Instagram. Einige Fragen dazu und die wollen wir richten an Gerhard Konrad. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auch. Ex-Geheimdiplomat, Sie waren an vielen wichtigen Stellen in der Welt schon und jetzt sind Sie im Ruhestand, können ein bisschen freier vielleicht erzählen, was Sie für möglich halten. Und ähm, ja, Sie sind auch nicht so wirklich im Ruhestand, weil Sie auch bei Universitäten angestellt sind. Bücher schreiben und heute Zeit haben für ein Interview. Vielen Dank dafür. Ja, wie schon gesagt, ich freue mich, das ist ja jetzt das zweite oder dritte, das wir haben und das ist jedes Mal schön. Sehr ergiebig. Können Sie denn abschätzen, wer jetzt eigentlich zuständig ist oder verantwortlich ist für diesen Sabotageangriff? Ähm, da werden immer verschiedene Länder genannt. Russland vermutlich auf Platz 1, aber es gab zwar Ermittlungen, zum Beispiel von Schweden, das BKA war auch beteiligt, aber nie eine klare Ansage, das eine oder das andere Land war es. Warum eigentlich? Ja, weil die Ermittlungen beileibe noch nicht abgeschlossen sind. Das ist ein äh, relativ schwieriger Fall. Und äh, ich kann da ja nur auf schwierige Kriminalfälle verweisen. Manchmal dauern Ermittlungen auch ein, zwei, drei Jahre. Warum ist das so? Sie haben ein Schädigungsereignis. Das hat man inzwischen eben eindeutig als Sabotage, als einen Sprengstoffangriff identifiziert. Soweit gut. Man hat auch gesehen, dass es auf eine relativ lange... Strecke hin Sprengstoff offensichtlich platziert worden ist <lacht> soweit ist man schon mal die Herkunft des Sprengstoffs ist im Zweifel noch nicht bekannt der Zeitpunkt zu dem der Sprengstoff montiert worden ist oder angebracht worden ist ist noch nicht bekannt und ist auch nicht so einfach festzustellen ja auch die Frage wie er montiert ist von innen oder von außen beides ist theoretisch möglich das sollte sich durch Explosionsbild eigentlich ergeben relativ einfach ergeben also da müssen die Schweden vielleicht schon Erkenntnisse haben <lacht> da waren sich Hinweise ich würde das mal Hinweise nennen das heißt es sind immer forensisch ermittelte Hinweise, die man klugerweise nicht rausposaunt, sobald man den Hinweis in Händen hat, weil er meistens polyvalent ist, also mehrdeutig. Mhm. Man, kann, man kann dann sagen, ja, dann waren es doch die Russen oder man äh, überlegt dann, ob es doch die Amerikaner waren. Und jeder hat dann wieder Material für seine Lieblingshypothese. Und deswegen halten sich die Schweden wie andere auch da eisern zurück und sagen, es wird ausermittelt, wie man so schön sagt. Und wenn wir dann ein umfassendes, sauberes... Lagebild, ein Erkenntnisbild haben, dann gehen wir in die Öffentlichkeit. Aber es ist ja wahrscheinlich auch so, dass durchaus Geheimdienste auch gucken, was da in der Ostsee so los ist. Da könnte man ja auch denken, dass man schon mal gesehen hat, wer da durch die Gegend fährt: ja. Überwasser, Unterwasser. Ja, ja, ja. Also die Ostsee wird unter diesem Aspekt. Ich schreibe, allerspätestens seit dem Ukraine-Krieg, seit dem russischen Überfall auf die Ukraine, äh, so gut es geht, lückenlos überwacht, das hat man im sogenannten Kalten Krieg ja früher auch gemacht. Äh, das Dumme bei der Ostsee ist nur, sie ist vergleichsweise klein und man kann so ein bisschen flapsig sagen, jeder war schon irgendwann ihr, überall ne, in der Ostsee, sowohl die sogenannten Guten als auch die sogenannten Bösen. Äh, deswegen ist es, äh, ist es entscheidend zu wissen oder irgendwie herauszubekommen, wann denn der Sprengstoff angebracht worden wäre und dann verengt man natürlich den Zeitpunkt, sagt, wer war denn zu einem solchen Tatzeitpunkt, also im Verbringungszeitpunkt vor Ort. Es gibt eine Frage von Tom Reis. Übrigens könnt ihr alle noch Fragen stellen. Die bauen wir gerne ins Gespräch ein. Ähm, könnten die Nord Stream pipelines von innen gesprengt worden sein, etwa durch Wartungsroboter mit Fernzünder? Das ist im Prinzip möglich. Technisch ist das möglich. Es würde möglicherweise sogar die Dinge etwas erleichtern. Denn diese Wartungsroboter müssen ja dann zur Tatzeit, zur Explosionszeit oder im nahen Umfeld müssen die mehr oder minder dort unterwegs gewesen sein. Das wird man möglicherweise auch schon geprüft haben. Würden Sie denn sagen, der Zeitraum, der jetzt so da ist, wo man das Ganze überprüft hat, da ist es noch wahrscheinlich, dass man noch wirklich keinen Schuldigen ausmachen kann? Ähm, oder muss man jetzt demnächst irgendwann mal sagen, was die bisherigen Hinweise hm. ergeben? Man wird das, meine Mutmaßung, äh, und wenn mich einer fragen würde, was keiner tut, nicht, aber äh, ich, ich würde. Ja, ja, aber Sie fragen nicht nach meinem Rat, nicht. Das heißt, Also wenn äh, mich jemand nach meinem Rat fragen würde, würde ich sagen. Angesichts der Problematik des Falls, jedes Ergebnis ist ein schlechtes Ergebnis. Sie können im Grunde genommen nur überlegen, welches dann das schlechtere Ergebnis wäre. Ich würde wirklich erst rausgehen mit einer klaren, beweisbaren Schuldzuweisung. Gibt es denn die Möglichkeit, dass die Geheimdienste irgendwann mal rausfinden, wer es war, oder vielleicht auch die Ermittler, und das aber noch der Öffentlichkeit vorenthalten? Weil man sagt, das ist so eine brisante Geschichte, mhm. egal ob es jetzt Russland war mhm. oder die Ukraine oder noch ein anderes mhm. Land. Ähm, das würde ja das Geschehen im Moment auch beeinflussen, dass man lieber sagt, wir halten es zurück. Ist das denkbar? Denkbar ist ja bekanntlich vieles. Ähm, Im Grunde das wäre eine sehr, sehr schwierige Entscheidung für die Führung eines solchen Dienstes. Äh, zumindest müsste es äh, der jeweiligen Regierung äh, unter dem Siegel der Verschwiegenheit mitgeteilt sein und dann, kommt's eh raus. Dann kommt es eh raus. Dit bin ich, heißt ein weiterer Jose, der uns hm. geschrieben hat. Und der stellt die Frage, welche Beweise gibt es, dass es kein NATO-Bündnispartner war? Genauso wenig, wie es Beweise gibt, dass es äh, ein Nicht-NATO-Land war. Es also gibt noch keine Beweise, soweit wir das jetzt sagen können. Hm. Es gibt Hinweise. Während wir jetzt da so ein bisschen im Dunkeln stochern, ist es so, dass bei dem Raketeneinschlag in Polen relativ schnell der amerikanische Präsident Biden gesagt hat, wir sind uns sicher, dass das hm. Versehentlich ein Einschlag war, der aus der Ukraine kam und nicht von Russland. Ja. Wie kann das sein, dass man da so sicher ist, während man äh, bei der ähm, Nord Stream Pipeline nicht sicher ist? Es ist ganz, ganz banal. Das eine findet unter Wassersicht entzogen statt. Raketen kann man immer sehen. Und wenn Sie die nötige Sensorik haben, die sehr aufwendig ist, das haben im Wesentlichen eben nur äh, sehr sehr potente Staaten, dann können Sie äh, über Satellitenaufklärung oder über luftgestützte äh, Bodenaufklärung, Luftaufklärung, Sie kennen ja das AWACS-Flugzeug, das gibt es ja schon seit den 80er Jahren. Und da gibt es auch ein Aerial Ground äh, Surveillance System, das sind Drohnen, Großdrohnen, äh, mit denen Sie Bewegungen auf dem Grund feststellen können. Das heißt, mit den drei Sensoren können Sie. Äh, Abschüsse, Raketenabschüsse leicht beobachten, äh, vermessen äh, und dann sehen Sie schon, äh, wohin die Reise geht. Ne? Das denken Sie an sowas wie Iron Dome bei den Israelis, ne? da können Sie in äh, weniger Sekunden oder Millisekunden können Sie Abschussflugbahn und äh, Bekämpfungswinkel etc. Pp. berechnen. Also das ist technisch im Prinzip möglich. Das heißt, die Ukraine wird gerade gut überwacht? Ja, klar, das wird sie, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. nicht? Also ohne jetzt den, den Luftraum, der ist gesperrt und da hütet man sich auch sehr. Aber bei Airwax zum Beispiel ist es so, man fliegt eben einfach an der, an der Ostgrenze Polens, nicht? und sozusagen der Westgrenze der Ukraine hin und her. Und diese Systeme haben eine horizontale Sicht, nenne ich es jetzt mal, eine Erfassung von mehreren hundert Kilometern. Wie bewerten Sie die Kommunikationsstrategie, die es da im Moment gibt? Normalerweise sind ja Geheimdienste dazu da, ihre Regierungen zu informieren ja. und die entscheiden dann, ob sie damit nach draußen gehen oder nicht. In der Regel behält man die Informationen ja zurück, ja. weil man sagt, man will auch die Quellen schützen, ja. die äh, das rausgefunden haben. Und das hat sich ein bisschen geändert mit dem Ukraine-Krieg. Jetzt habe ich schon gesagt, beim Raketeneinschlag war es anders als bei Nord Stream. Ja. Ähm, unterm Strich, wie bewerten Sie das? Wie vielleicht neu kommuniziert wird seit dem Ukraine-Krieg? Ja. Das ist ja keine Grundsatzentscheidung. Also man muss äh, grundsätzlich sagen, geheimdienstlich beschafftes Material äh, gehört der jeweiligen Regierung. Die entscheidet politisch und professionell, wie sie damit umgehen möchte. Äh, Im Allgemeinen äh, ist das Hochziel von geheimdienstlich beschafften Informationen, dass der Betroffene es nicht mitbekommt. Sowohl die Tatsache, dass es äh, weg ist, nicht wahr? Äh, als auch die Tatsache, dass es jetzt in, wel in welchen fremden Händen das ist. So. Sie können aber eine Entscheidung treffen und sagen, ohne Quellen zu gefährden. Das ist bei technischer Aufklärung relativ einfach relativ einfach, äh, wenn man äh, Klarheit hat über die grundsätzlichen technischen Befähigungen eines äh, Nachrichtendienstes Gegners. Also die Russen haben keine Illusionen über die amerikanischen Befähigung. Die Amerikaner wahrscheinlich auch wenig äh, über die russischen Befähigungen, so dass man mir hier und haben halt wieder Satellitenaufklärung betrieben oder sowas. Ne? Das heißt, wenn sie mit solchen Informationen rauskommt, dann ist es eine politische Entscheidung. Und Sie können hier ist es ganz klar, es ist eine Kommunikationsstrategie, die man in aller Öffentlichkeit sagt: Ihr Lieben. Wir wissen genau, was ihr macht. Ihr solltet das wissen. Und die Kommunikationsstrategie geht eben auch nach innen. Das heißt, Gesellschaften werden darauf vorbereitet: sorry to say, hier wird. Etwas hässliches geschehen, wenn nicht zu guter Letzt äh, die Gegenseite einlenkt. Dann schauen wir uns noch an, wie kommuniziert wird, wenn es um Deutschland geht. Also wir waren ja natürlich auch schon äh, betroffen durch den Sabotageanschlag auf Nord Stream, aber theoretisch ist ja noch mehr denkbar. Es gibt viel kritische Infrastruktur in Deutschland. Äh, man denke an den Transport, medizinische Versorgung, Kommunikation. Ja. Ähm, wie verletzlich sind wir Ihrer Einschätzung nach im Moment? Wenn, wenn ich mir anschaue, dass erst jetzt äh, große, das heißt Gesetzeswerke, Verordnungswerke, äh, Strategien entwickelt werden zum Schutz der kritischen Infrastruktur, müsste ich eigentlich äh, daraus schließen, dass es bisher daran eben gemangelt hat. Es hat ja auch daran gemangelt, das wissen wir. Ähm, der Schutz kritischer Infrastruktur ist teuer. Das heißt, gerade auch Privatinvestoren oder die Privatindustrie äh, hat immer diese Güterabwägung, äh, diese Art der, der Vorsorge, das ist wie Versicherungsabschluss. Ne? Und sagt, das sind erstmal die Kosten. Ob die Nutzen, den werden wir sehen, wenn was Schlimmes passiert. Da ja bekanntermaßen nie was Schlimmes passiert, in Anführungszeichen, scheut man die Investitionen. Im öffentlichen Bereich ist es natürlich vergleichbar. Aber theoretisch hätte der Staat ja früher schon mal sagen können, wir müssen uns hier schützen, da geht es um kritische Infrastruktur. Da ist jeder Bürger ja am Schluss betroffen, wenn was schief geht. Aber das hat man offenbar so ein bisschen vernachlässigt. Ja, zumindest in der Umsetzung. Es gibt einige Konzeptionen. Bei den Drohnen, äh, zum Beispiel Drohnenabwehrkonzeptionen äh, schon wenn ich mich recht erinnere, seit 2014. Und äh, haben es halt die Konzeption. Oder sie haben eben ein Gesetz. Nicht? Und äh, beides ist erstmal ein Stück Papier. Es mhm. muss eben umgesetzt werden. Äh, und das ist dann kostenwirksam, organisationswirksam, koordinationsbedürftig. Äh, und das ist alles ein relativ großer Aufwand. Und dann hat man meistens was Besseres zu tun. Wenn man jetzt mal guckt, wie die Ukraine. Ine betroffen ist ähm, durch die Angriffe von Russland. Dann muss man ja sagen, es wird ja, werden Energieversorgungsunternehmen angegriffen. Und man versucht, die Ukrainer ja gar nicht mehr militärisch zu besiegen, sondern auf dem Weg in Schwierigkeiten zu bringen. Wenn Russland jetzt äh, gemein wäre und sagen würde, die Deutschen haben die Ukraine unterstützt, dann könnten die uns quasi doch auch verletzlich treffen. Ja, man würde das natürlich nicht direkt machen, dann wäre ja ein direkter Angriff auf ein NATO-Mitglied. Das wäre also eine ganz andere Welt, in der wir dann aufwachen würden, um mal halt diesen schönen Spruch wieder zu nutzen. Äh, wenn, würde man das halt im Rahmen der sogenannten hybriden Kriegführung machen, die ja nun seit 2014 auch in aller Munde ist. Äh, Hacker-Angriffe oder hybride äh, das so halt Hybrid heißt eigentlich äh, die Summe aller Mittel, die verdeckt sind, äh, deren Urheberschaft nicht unmittelbar klar ist, ne? Nord Stream 2, wie gesagt, sind wir gut dabei zu sagen, okay, äh, im Gegensatz zum Beispiel zu einem Raketenangriff, mhm. der, es gibt Ausnahmen, aber der im Allgemeinen eben relativ einfach auf den äh, geografischen Punkt. nicht auf die Urheberschaft zurück. Denken Sie an das Theater, das wir mit dem äh, tragischen Abschluss äh, der, ich weiß äh, nicht, Verkehrsmaschine hatten, 2017, wenn ich mich recht entsinne. Äh, und da wusste man dann, welches System das war und wo es ungefähr stand. Aber die Frage war, wer hatte die Sachherrschaft über das? Also das, auch da ist das nicht immer eindeutig. Und äh, wenn Sie entweder mit Hacker angriffen oder Sie machen es, das, was man so schön Seabed Warfare nennt, das heißt also mit Unterwasserdrohnen, die inzwischen äh, entwickelt worden sind, sind das heißt Mini Mini-Mini-U-Boote, aber eben unbemannte, äh, die Kabel zum Beispiel, Internetkabel, Telefonkabel, große, die Datenautobahnen zwischen Amerika und äh, Europa zum Beispiel beschädigen. Dann sind sind enorm, mit dem Handy man, kommunizieren? Äh, gar nicht, kurzfristig, oder, im Zweifel. Ja. Je nachdem, das hängt dann ganz davon ab, an welchem Ende man anfängt. Man muss eine gute Kenntnis dieser Infrastruktur haben, um dann entscheidende Knoten zu erwischen. Wenn die zu gut geschützt sind, gehen Sie in die Peripherie. Dann können Sie immer noch lokale oder regionale Schädigungen, vielleicht auch nur für ein, zwei, drei Tage, erwirken. Aber immerhin, wenn Sie das öfters machen, das ist das Wesen von Sabotage auch, einen Gegner. Äh, letzten Endes psychologisch in die Knie zu bringen, weil die Verlässlichkeit, die Zuverlässigkeit des, des täglichen Lebensablaufs, der Produktionsmöglichkeiten, der Rettungsmöglichkeiten ja immer weniger selbstverständlich wird. Mhm. Und damit ist dann ein Gefährdungsgefühl, ein Verunsicherungsgefühl da, wenn, wenn das in der Tat einmal ein, ein ist keinmal, wenn es also nicht ein Mega-Anschlag wäre, aber wenn Sie so etwas über Wochen betreiben würden, hätten Sie... Könnten Sie sich jedenfalls eine Chance ausrechnen? Und das Entscheidende ist ja nicht, ob es am Ende funktioniert. Das hört man ja allen Teilen in den Medien. Das heißt, ja, da lassen wir uns aber nicht in Treue fest, ne? da lassen wir uns überhaupt nicht von abschrecken. Das wird im Zweifel äh, ein Putin oder ein einen Kriegsherrn nicht davon abschrecken, ist zumindest zu versuchen. Waren dann eigentlich, als die Bahn mal nicht mehr funktioniert hat in Norddeutschland, das ist ja so ein Fall, das ging relativ leicht. Da Kommunikationskabel, das sind genau. Kommunikations Da, das war sehr kompetent, denn das Kommunikationskabel, das können Sie so von den anderen ohne Fachwissen nicht unterscheiden. Und auch die Zugänglichkeit, wo man es am besten relativ leicht und unentdeckt erwischt. Das heißt, das ist eine Mischung zwischen entweder war es ein sogenannter Innentäter und <lacht> Entschuldigung. oder der Innentäter hat, einen Außentäter entsprechend gebrieft. Jetzt haben wir natürlich noch ein paar Fragen. Und Sie müssen für uns immer ein bisschen in die Zukunft gucken. Das kennen Sie ja. K. Kaupe hat auf Instagram geschrieben, erwarten die Geheimdienste in den nächsten Monaten weitere Angriffe auf kritische Infrastrukturen in Deutschland, auch schwerwiegendere? Erwarten in dem Sinne, dass sie schon Kenntnis von Planungen hätten, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich bin nicht mehr aktives Mitglied und wenn ich es wäre, dürfte ich es Ihnen nicht sagen. Dass die Plausibilitätserwägung da ist und dass davor gewarnt wird, spricht dafür, dass man Indizien hat. Mhm. Wie gucken eigentlich andere NATO-Staaten auf uns? Sind die in einer ähnlichen Situation oder sagen die, hm, in Deutschland, da ist ja schon sehr viel in privater Hand mhm. und da habt ihr vielleicht ein bisschen das Ganze locker gehandhabt. Mhm. Wie blickt die NATO da auf uns? NATO-Mitglieder, wenn Sie zum Beispiel an die Skandinavier denken, um mal zu sagen, wie die auf sich blicken, nicht? obwohl sie schon einiges, auch die Balten, obwohl sie schon einiges mehr getan haben äh, als die Bundesrepublik Deutschland, soweit ich das vergleichen kann, äh, sind außerordentlich äh, skeptisch, außerordentlich nervös, jetzt nicht bezüglich Deutschlands, sondern erstmal bezüglich der eigenen. Gefährdungslage. Und das ist ja relativ offenherzig auch kommuniziert worden. Die finden genauso wie die Schweden, die Norweger. Warum? Weil sie ein ganz wichtiges Element in der Energieversorgung, ganz wichtig von Europa geworden sind. Und das heißt natürlich äh, ein potenzielles, sehr dankbares Ziel, wenn man dort äh, Schädigungshandlungen vornehmen könnte. Und äh, ich habe jetzt keine, ich kenne jetzt keine Kommentare äh, der Schweden oder Norweger und so weiter, aber die werden im Zweifel halt denken, ihr hättet, ihr Deutschen hättet euch vielleicht auch ein bisschen mehr Mühe geben können, denn diese Systeme, sind so stark oder schwach wie der relativ schwächste. Denn auch Schädigungen in Deutschland können, je nachdem, wo sie stattfinden, auch äh, entsprechende Auswirkungen äh, auf äh, Nachbarstaaten haben. Jetzt ist es ja so, man kann schon sagen, dass mit dem Krieg natürlich viele aufgewacht sind und noch mal stärker gemerkt haben, wie gefährlich das Ganze werden könnte. Und deswegen wird ja auch ein neues Gesetz gemacht, ähm, zum Schutz der kritischen Infrastruktur. Ja. Ein Dachgesetz, wo dann, glaube ich, ganz mhm. viel drunter versammelt ja. wird. Das haben Sie ja auch schon zum Teil angesprochen. Aber jetzt muss man dazu sagen, wenn jetzt ein Gesetz gemacht wird, hilft uns das vermutlich im Winter relativ wenig. Weil es muss erstmal mal beschlossen werden und dann müssen ja auch verschiedene Dinge umgesetzt werden. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass uns dieses Gesetz da noch jetzt in den nächsten Monaten hilft? Aus Erfahrung äh, sehr klein. Nicht? Ich wollte schon, Sie äh, zynisch unterbrechen und sagen, ja, das Gesetz ist gut für den nächsten Krieg. Nicht? Ja. ist nicht, also etwas flapsig, nicht? aber es ist schon so. <lacht> Das Gesetz, selbst wenn dann also Verordnungen etc. pp. sehr beschleunigt erlassen werden, dann haben Sie Verordnungen. Aber die müssen ja dann auch praktisch umgesetzt werden. Sie haben ja sowohl die zivilgesellschaftliche Dimension, die ja außerordentlich vielfältig und komplex ist, und Sie haben die staatliche auf Bund, Länder und Kommunalebene. Und die kritische Infrastruktur bewegt sich ja nun leider Gottes nicht in all diesen Dimensionen. Also muss man priorisieren am Ende des Tages? Und ja, sich die wie Sie, Sie, Sie, müssen, Sie müssen im Grunde genommen zwei Dinge tun. Das eine ist in der Tat den, den Schutz vorantreiben. Aber das ist eine Aufgabe, da werden wir auch Ende 2023 noch längst nicht fertig sein. Das wird lange dauern. Was vielleicht sinnvoll wäre, wäre äh, so ähnlich wie bei Klimafolgenbewältigung, dass Sie jetzt nicht den Klima, die, die Klimawandel versuchen zu verlangsamen, das ist die eine Seite, sondern Sie müssen heute die Folgen versuchen in den Griff zu kommen. Die Folgen heißt, Sie müssen sich auf Schädigungsereignisse vorbereiten und müssen da, ich sag's mal albern, das THW, andere Organisationen, andere Selbsthilfeorganisationen auch ertüchtigen und sagen: Was würden wir denn machen? Das sind ja auch die Fragen, die in den Medien kommen. Was würden wir denn machen, wenn wir jetzt einen Blackout hätten? In der Stadt oder im Stadtteil und so weiter. Dass sie also praktisch jetzt versuchen, kurzfristige Ertüchtigungsmaßnahmen äh, bei den potenziell Betroffenen äh, vorzunehmen. Und da auch sehr stark an Eigeninitiative, aus Eigeninteresse. Äh, nicht nur appellieren. Wird ja bei der Innenministerkonferenz ja. durchaus auch besprochen. Da ja. muss man nur dazu sagen, da geht es natürlich immer häufig ums Geld. Ne? Die Länder sagen dann, mhm. ähm, Frau Faeser, wir brauchen mehr Geld. Und Frau Faeser sagt, das ist eigentlich eure Aufgabe, wir müssen uns irgendwo in der Mitte treffen. Dann geht das so hin und her. Die fangt ein bisschen damit, an. Ja. Aber 10 Milliarden in 10 Jahren war ja mal gedacht. Naja. Das ist, zeigt ja auch, dass das eine längere Geschichte ja. ist, bis man da alles zusammenkriegt. So Nein, und und jetzt, jetzt ist im Grunde genommen improvisieren angesagt. Ja? Nicht erwarten auf den, auf den Geldfluss nicht wahr? und so weiter. Dann ist. Äh, das Jahr 2023 vorbei und entweder sind dann Schädigungsereignisse eingetreten und wir müssen einfach sehen dass wir hier äh, sagen wir mal, in kleinteilig äh, versuchen äh, jeder für sich wenn sie so wollen das Individuum wie eben dann äh, gesellschaftliche Strukturen etc. sich auf solche möglichen Schädigungsereignisse einzustellen, damit man die glimpflich möglichst glimpflich übersteht, jedenfalls eine Chance hat. Aber ich sage jetzt mal die LNG Terminals zum Beispiel. Ja. Es gibt ja schon so ein paar Sachen, ja. die kann man möglichst gut überwachen da weiß man auch, wie wichtig sind die sind für die Energieversorgung. Da kann man ja durchaus schmeißen. Das anfangen. lässt sich mit relativ einfachen, nenne ich mal, Weisungen oder Befehlen bei der Bundeswehr hier also natürlich. Solche einzelnen Großkomplexe kann man relativ schnell, das heißt binnen weniger Wochen, je nachdem wie viel wissen die da jetzt auch, haben Sie die Hardware dazu? Was heißt jetzt Überwachen? Sie müssen also dann gegebenenfalls eine, eine Luft- und Unterwasserüberwachung vornehmen. Und das geht alles erstmal in, in Substanz. Sie müssen die Dinge haben. Und für ein Objekt werden Sie es im Zweifel zusammenziehen können. Die Frage ist, wie viele Objekte dieser Art müssen geschützt werden. Mhm. Da kann man einiges mit etwas Glück. Und wenn die Dinge da sind, binnen weniger Wochen, da ist ja einiges schon gelaufen, auch ohne großes Trara. Das ist auch sehr wichtig. Oh, Gut. Ja. Ich habe noch mal eine Frage zu dem Thema. Großen Komplex Hackerangriffe, da mhm. ist es ja so, wenn da ein groß angelegter Angriff von außen auf Deutschland zukäme, dann wäre wohl das Bundesamt für Sicherheit und in Informationstechnik zuständig. Mhm. Die sollen da so eine Art Zentralstellenfunktion bekommen. Das ist natürlich eine riesige Verantwortung für so ein Bundesamt, das ständig gewachsen ist. Mhm. Ähm, glauben Sie denn, dass man da schon richtig aufgestellt ist? Schwer für mich als im Grunde außenstehender zuverlässig zu beurteilen. Es hat von außen betrachtet noch nicht den Anschein. Einfach deswegen, wenn Sie es zum Beispiel vergleichen mit den Strukturen, die sich die Briten seit sagen wir, sechs bis acht Jahren zunehmend dann zugelegt haben, auch mit einem Budget, das dann im Allgemeinen bei knapp zwei Milliarden Pfund pro Jahr liegt und einem Personalansatz, der also weitaus größer ist als beim BSI. Auch da too little too late würde der Brite sagen, Man, man macht schon das Richtige, aber es dauert sehr lange, nicht? So dass ich mich wundern würde, aber erleichtert wäre, nicht, wenn das BSI äh, einem solchen äh, großen Angriff schon All das entgegensetzen könnte, was man so entgegensetzen kann. Und denken Sie daran, äh, entgegensetzen heißt beim BSI erstmal nur Härtung, wenn Sie wollen. Ne? Äh, die andere Frage, wie man, dazu gibt es ja dann das Cyber Security äh, Konzept, nicht? das ist auch ganz neu, das heißt, vorher hatte man keines. Mhm. Darüber äh, gibt es äh, viel zu sagen und auch eine Frage von dem User Tom Reis nochmal. Verfügen die deutschen Dienste über Hacking-Abwehr? Ähm, und betreiben Sie eben solche Angriffe nach außen. Wenn ich es richtig mhm. weiß, wird darüber auch diskutiert in der von Ihnen angesprochenen Sicherheitsstrategie. Ja. Da sind ja auch mehrere ähm, Ministerien involviert. Mhm. Ähm, Frau Faeser ist zuständig für Cyber, weil eben mhm. auch das BSI mhm. unter unterstellt ist. Aber das Thema Abwehr von ähm, Angriffen und vor allem, ob es auch eine aktive ähm, Abwehr geben soll, ist ja umstritten. Es ist ja so, die Abwehr von Angriffen, da hängt es auch wiederum vom Angegriffenen ab. Es gibt ja diese äh, Computer Emergency äh, Response Teams, CERT, die CERTs, auf nationaler, auf, äh, zum Teil objektbezogener, auf internationaler, also zum Beispiel europäischer Ebene, äh, auch bei NATO, äh, die sind zum Teil miteinander vernetzt, sollen aber auch... Die EU hat sich ja jetzt auch eine Cyber Defense Strategy zugelegt, ganz frisch, nicht? Da, äh, Anfang November. Nicht? Und da äh, wird eben auch von der Vernetzung der verschiedenen äh, CERTs, also der militärischen und zivilen, gesprochen. Auch da kann man immer nur wieder freundlich lächelnd sagen, schön, dass ihr darüber redet. Bis ihr es geschafft habt dauert es noch ein Weilchen nicht? und wir leben dann, dann natürlich da in einer Phase äh, schwächere Abwehr. So, das heißt und diese Emergency äh, Response Teams sind ja dazu da, erstmal die ich nenne es mal Löcher zu stopfen, nicht? dann aber auch die, äh, wenn Sie wollen, die Viren ja, und die korrupte Software zu isolieren, dann wieder in Anführungszeichen zu reinigen etc. pp. Nicht? Das sind ja alles Defensivmaßnahmen. Hackback, wie es so schön heißt, oder sagen wir, nach außen gerichtete Maßnahmen, ist umstritten. Das heißt, da drehen wir uns dann im Kreise so lange bis, äh, wie mit der Bewaffnung von Drohnen. Es hat kaum, kaum waren, glaube ich, fünf Jahre bis sieben Jahre Diskussion vorbei, hat man es am Ende dann doch gemacht, nicht, unter strengen Auflagen. Bei Hackback, äh, das Wichtige ist. Wollen wir das einmal kurz erklären, dass ja, wir sagen, das heißt, also wer mich hackt? Den hacke ich zurück. Das heißt, man verfolgt, man versucht rein technisch gesehen die Quelle der Schad, der, des, Angriffs. Äh, ja, des Angriffs, der Schadsoftware, nicht die kann man ja zu Teil zurückverfolgen. Zumindest mal zu dem letzten Server, von dem das aus dann einen selbst erreicht hat. So, Und da ist ja der kritische Punkt, dass man sagt, wenn Hacker einen Server gekapert haben, um von dort aus den Angriff zu starten, genau. und es wäre zum Beispiel der Server eines Krankenhauses, ja. und jetzt würde sich Deutschland wehren und dort ein Hackback machen, dann wäre ja das Krankenhaus ja. in dem Betroffenen. Um im ja um im Bild zu bleiben, ist das, wäre das aber dann so, äh, als ob jemand dann eben einfach blindwütig, nicht wahr, in äh, putativ Notwehr um sich herumschießt. Ne? Und dann liegen eben drei unbeteiligte Menschen auf der Straße. Ne? Äh, das heißt also, das Wichtige bei solchen Maßnahmen ist äh, die, gezielte, die gezielte Maßnahme. Das heißt also, gibt es und das muss man konkret durchdiskutieren. Da gibt es ja eine Zentralstelle für das Informationswesen in den Sicherheitsbehörden, so müsste das heißen CITIS in der in Abkürzung, die für die äh, Bewertung solcher Tools äh, zuständig ist äh, und äh, die genau auch die Risikogeneigtheit etc. Pp. Äh, bewerten kann, technisch kompetent bewerten kann äh, und äh, dann hängt es eben davon ab, nicht? ob solche Maßnahmen kollateralschadenfrei, mhm. nebenwirkungsfrei oder arm äh, genutzt werden können. Ja? Es gibt noch ein paar andere Bedrohungen, deswegen komme ich schon zum nächsten Thema. Wobei Sie haben es schon mal angesprochen, die Drohnen, die da über ja. Deutschland rüberfliegen. Das ist ja so ein bisschen erschreckend gewesen, als man das gehört hat, über Truppenplätzen, wo ja. ukrainische Soldaten trainiert ja. werden. Aber vermutlich nicht nur dort, auch möglicherweise <lacht> über kritische Infrastruktur. Wer ist eigentlich bei uns dafür zuständig, sowas abzuwehren? Alle möglichen. Mhm. stellen, wie so häufig, nicht wahr? Eben, das liegt eben auch an der an der föderalen Struktur des Landes, nicht wahr? Sie haben, nehmen wir mal die die Flughäfen, also die sind normalerweise die sind in der Zuständigkeit der Bundespolizei, wohl offensichtlich einheitlich, das so ähnlich wie bei Bundesautobahnen, nicht so? Also die Bundespolizei ist dafür zuständig für die Drohnen. Beobachtung, Abwehr gegebenenfalls, weil es ja auch die nächste Frage ist: Was ist Drohnenabwehr? Wie funktioniert so etwas? Die Bundeswehr macht das natürlich braverweise für sich selbst. Nicht? Dort ist der militärische Abschirmdienst, der MAD, für die, grundsätzlich für die Organisation von Detektion zuständig. Aber mehr kann der auch nicht machen. Der da da kann die erkennen und kann sagen, das waren jetzt zwei ja, Russen. Ja. Das Letztere wird schon schwierig. Okay. Aber äh, sagen wir mal, man würde die ja nicht abschießen. Ja, ja, nun, das äh, hängt davon ab. Nicht? Ich meine, äh, es ist jetzt so, dass äh, die Bundeswehr mit äh, ihrem äh, neuen äh, Drohnenschutzprogramm, ihrer äh, ja, Strategie auch über solche äh, Maßnahmen gegebenenfalls sagt. Denn äh, wissen Sie, wenn die Drohne nicht nur guckt, sondern auch vielleicht was Unpassendes fallen lässt, äh, dann ist das ein Luftangriff. Aber bislang ist es noch nicht so weit. Ne? Das ist, das ist, ja das ist äh, Einmal ist immer das erste Mal mhm. und man sollte vorher äh, wissen, was man tut. Mhm. Ja, und in einem solchen Fall tut. Ähm, Aber habe ich Sie richtig ja. verstanden, dass sozusagen die Frage, wer jetzt zuständig ist, ja schon auf viele Schultern ja. verteilt ist. Ja. Und ähm, das ist ja so ein Schau, bisschen so bei der Privatwirtschaft sind es dann wiederum die Sicherheitsbeauftragten mhm. in der Regel der Unternehmen, ja, mhm. die äh, sich hier dann äh, was einfallen lassen müssen. Äh, die Telekom, äh, wie ich lese, nicht, arbeitet mit einer mit einer israelischen Firma sehr eng jetzt zusammen, um eine rasche zuverlässige Detektion von Drohnen und dann ihrer Steuerung vorzunehmen. Das heißt, wo steht? Der Mensch oder das System, das diese Drohne steuert, die meisten sind ja nicht autonom, mhm. sondern werden ja gesteuert. Das hat ja den, den ulkigen Fall, möchte ich fast sagen, ich war es in Norwegen oder in Schweden ge äh, gegeben. Ich meine, es sei in Norwegen gewesen, dass sogar ein relativ hochmögender Sohn eines hochmögenden Vaters, nicht, dass ich als Drohnenpilot äh, betätigt hatte und äh, dann auch äh, brav festgenommen worden war. Mhm. Nicht? Und dann fragte sich natürlich, was wollte der gute Junge achso. damit? Mhm. Nicht? Verstehe. Es gibt noch so viele Fragen und die Zeit rennt uns ein ja. bisschen davon. Deswegen zur nächsten. Norbert Völkner fragt uns auf Facebook. Fake News und Propaganda gehören zu wichtigen Elementen des hybriden Krieges, gerade in sozialen Netzwerken. Beschäftigen sich westliche Geheimdienste auch damit, russische Bots bzw. Trollfabriken zu bekämpfen? Zu identifizieren auf jeden Fall. Das ist ein wichtiger Punkt. Das machen auch, behaupte ich mal, fast alle Auslands. Nachrichtendienste so gut sie es können. Das ist auch wieder eine Frage der technischen Detektion. Das ist etwas, was in der sogenannten weiteren Begriff der Signal Intelligence ne, und der Cyber Intelligence betrieben wird. Auch das muss man erstmal können. Äh, es wird äh, technisch meines äh, Erachtens nicht bekämpft in dem Sinne, dass man wieder Bots abschießt in Anführungszeichen, <lacht> sondern äh, man geht halt bisher immer noch auf die Banking of Nonsense. Ne, das heißt, gegen Narrative nicht wahr und äh, sozusagen äh, Falsifizierung vorzunehmen. Mhm. Wenn es jetzt strafrechtlich relevante Inhalte wären, könnte man ja auch mit ja, der Justiz. Ja. Ähm es gibt zum Beispiel auch äh, die, die Internet Referral Unit äh, der Europol, nicht? also äh, relativ groß aufgestellt äh, mit äh, viel Personal, Material und auch äh, technischer Kompetenz. Äh, da wird versucht, auch möglichst schnell und dann europaweit äh, Kontextmaterial äh, äh, aus dem Netz rauszunehmen. Jetzt haben wir ganz viel gesprochen über den Krieg in der Ukraine und ähm den Einfluss, den möglicherweise russische Geheimdienste nehmen. Es gibt ja noch ein paar andere Konflikte leider auf der Welt. Wollen wir ganz kurz noch auf den Iran zu sprechen kommen. Wir müssen fast davon ausgehen, dass iranische Geheimdienste nicht nur im Iran sind, sondern vielleicht sogar bei uns. Wie groß ist die Gefahr, dass die überprüfen, was Iraner in Deutschland zu den Protesten im Iran sagen und kann das gefährlich werden für diejenigen, die sich für die Proteste aussprechen? Wenn Sie ein ganz klein bisschen in die Geschichte zurückblicken, war es immer schon gefährlich, äh, iranischer Exiloppositioneller zu sein. Äh, ich erinnere nur, das ist 19. 92 gewesen, Aber ein sehr gravierender Fall, der sogenannte Mykonos-Fall, als hier in Berlin vier kurdische Exiloppositionelle einfach über den Haufen geschossen worden sind. Mit hinterher einem Gerichtsurteil, das die staatliche Urheberschaft, die präsidiale Urheberschaft festgestellt hat, hat keinen gefreut. Es gibt einen jüngeren Fall von 2018, dass ein iranischer Diplomat, akkreditiert in Wien, mit Zweitfunktion, Geheimagent, nicht mal eine Schläferzelle, aktiviert hat, um in Paris einen Bombenanschlag auf die sogenannten Volksmujahideen, eine der wichtigsten und am härtesten bekämpften Oppositionsgruppierungen im Iran, zu verüben. Da wäre dann auch Giuliani mit als Ehrengast betroffen gewesen. Das konnte verhindert werden, aber wäre natürlich ein Riesenknall gewesen. Heute, ganz aktuell, haben sie ja die Fälle Deutsche Welle, Sie haben den Fall eines äh, in Großbritannien ansässigen Exilsenders, iranischen, äh, der unter Polizeischutz äh, relativ martialisch gestellt worden ist, nicht nur, um äh, offensichtlich mehrere glaubhafte Morddrohungen oder Anschlagsvorbereitungen zu verhindern. Also man lebt da schon durchaus gefährlich. Das heißt aber auch, dass bei uns der Verfassungsschutz dafür zuständig ist, zu gucken, ob hier Geheimdienste aktiv sind und Druck ausüben auf Bürger und dann im Notfall eben auch. Ja, dann eben die selbst die, die Ergebnisse an die Polizei liefert und äh, dann wird eben. Äh, eine Minute haben wir noch. Es gibt Polizeidienststellen, die zu China gehören und die Einfluss nehmen auf chinesische Bürger hier in Deutschland. Wie kann das eigentlich sein und was richten die hier von Schaden an? Ganz kurz. Also wie, wie kann das sein? Es, ist keine, es sind keine Polizeidienststellen, Sinn, da würden wir ein Büro oder sonst was äh, assoziieren, sondern es, das sind äh, entsandte Kräfte aus China, entsandte Kräfte, die sich in, ich nenne jetzt mal sozialen Netzwerken, chinesischen sozialen Netzwerken, nützlich machen, vordergründig zur Unterstützung chinesischer Staatsangehöriger im Umgang mit ihren eigenen Behörden und hintergründig äh, de, in der Unterstützung der eigenen Behörden, nicht mehr im Umgang mit äh, mutmaßlichen Oppositionellen. Das sind Dinge, die wir in anderen Kontexten auch mal sehen, wenn Sie über Paralleljustiz, zum Beispiel in anderen Gesellschaften, also orientalischen in Deutschland äh, sprechen, dass sich Gesellschaften eigene Strukturen schaffen. Äh, wenn die dann von dem Heimatland jeweils penetriert werden und genutzt werden, dann haben sie genauso etwas wie eine virtuelle Polizeistruktur oder eben Nachrichtendienststruktur. Das ist eine Sache für BfV, Bundesverböchsschutz, das aufzuklären. Sie merken schon, wir haben noch so viele Fragen, die wir klären müssen. Die Zeit ist jetzt leider rum, aber wir müssen Sie noch mal einladen. Danke. Schrecklich. Ich mich. <lacht> Danke, dass Sie okay. da waren. Hat Gerne. Spaß gemacht. Ja. Danke für Eure Fragen. Und ja, bis zum nächsten Mal würde ich sagen: hier im AD Hauptstadtstudio. Für heute. Tschüss. Jo.